Hey ho! Ich bin heute mit Josie unterwegs und mit Creams Buddy. Wir sind gerade in einer verlassenen. Ich hab dich fast getroffen mit dem Gimbel. Wir sind gerade in einer in einem verlassenen Abbaugebiet. bisschen creepy, alles bei Nacht, aber das wird schon. Thank you. Also, etwas zur Geschichte. Wir sind jetzt hier gerade im Grenzgebiet. Es ist äh, ein sehr interessantes Unterfangen. Es ist eine riesengroße Firma. Also es ist eine ehemalige, riesengroße Firma, die Wohnungen irgendwie noch mit dabei hat. Der gesamte Bereich, in dem wir hier gerade durchlaufen, ist ein reiner Wohnkomplex. Also interessanterweise hat man hier äh, in diesem Foyer, in diesem kleinen Flur sogar also noch ein Häuschen wie so ein Bachschutz da reingesetzt. Warum das hier ist, den Sinn kann ich mir nicht erklären, weil das hier eindeutig Wohnhäuser noch, noch, noch äh, mit dabei sind. Ich muss es mal ganz ehrlich sagen, auch wenn das Spielzeug ist, aber so ein Kinderwagen, so ein Kinderwagengerät, das zu finden, ist irgendwie ein bisschen creepy, gerade eben das Places und das in einem Keller. sie, Ja? Willst Geld verdienen? Was? Willst du mal Geld verdienen? Nein, ich will nicht. Nee? Was, was ist denn? Ich, ich hätte dir jetzt äh, Geld gegeben, wenn du die Früchte isst. Nein, nee, das ist eklig. Ein Euro? Nein. Komm, zwei. Nein. Fünf? Nein. Zehn? Nein. 20. Brauchst du bloß aufmachen, um zu wissen, ob die noch gut sind oder nicht. Nächstenliebe, Ich bring dir schönes Los. Nein! <lacht> Ein hübsches Glas voller Speck gesehen. Boah. Oh. <lacht> da probiere ich wahrscheinlich alle, über die Kirschen. Willst du es probieren? Nein. Sebastian. Die Kirschen. <lacht> ich glaube, wenn man die aufmacht, Den Speck. Das ganze Glas Speck. Ich glaube, wenn wir die da überhaupt eine Dose aufmachen, dann sind wir wieder böse Uhrwechsel. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> so hart muss ich das nicht. Bälzt, Rollerwäcker. Schissen. Jetzt. Hier liegen oh, schon da neben der Häuser. Keine Angst. Wenn Sebastian da einpricht, beißt du, sollte solltest auch nicht man weitergehen. Alter. Oh, Alter! Oh, ich bin besser. Gib dir mal. Ich oh. will jetzt mal ganz ehrlich sagen, das ist schon richtig krank. Ist okay. Also, da wird es dir anders. Baumleistung. Das ist nicht durch. Ich bin jetzt hier Ach, ich denn ah. die jetzt in der Felsball. Aha. Ja, nee, Assoff. Das, das sind alles Die spielen hier drinnen. Warum steht da eine hinterher zu mir? Warum hier ich überall bin. die weiße Kugeln weg? Ach, was liegt denn da? Ein Fußball. Die anderen ist das ist meine. Aha. Das hat man eigentlich ein übelst geiles Motiv. Nee, ist ihn weg. Daumen. Danke. Oh. Das schaut mir aber langsam gerade gar nicht mehr so aus wie eine Was? Das schaut mir gerade gar nicht mehr so aus wie eine Zeche. Das war vielleicht mal eine. Hat er nach der Zeit mal umgebaut zum, wie heißt das? Wohnungen im so? Ja, also heißt die Frage, wer zieht hier freiwillig her? Uff. Ich nicht. Oh, das heißt nicht gut. Nur was Das ist das an eine andere Zeche. Das ist jetzt erst. Rechen-ähnlich, das ist richtig. Ja, ihr müsst das schon mal kurz, ja? Äh, ja. Von hey, da er immer drauf gekommen. Ja, aber ich muss nochmal runter. Ja, tatsächlich. Ähm, ja, gut. Die Frage ist, wie würdest du das machen? Das. Äh, auf der anderen Seite war auch noch ein Gang in den Keller runter. Ja, es können aber wohl getrennte sein. Ich habe ja auch zwei Dritten. Ja. Ach, da kommt er noch runter. Aber jetzt muss aufpassen, wohin man tritt. Und jetzt im Idealfall nicht so wie ich mit einer Hand machen. Ja, so draufdrehen, dann ist er nicht so draufdrehen. Was noch hier auf dem Tisch? Wenn das Sicherheitswache was sieht. Ja, es tut. Was war's? Hm? Oh. Also, wo ist der Sinn dabei? Wir kommen selbst immer wieder an Ich bin gerade echt ein bisschen angenervt. Na, ich suche nach einer Zeche, wie ihr, finden könnt und werden ja dauerhaft verarscht. Ja, richtig. Doch keine Zeche. Hände ja. mir. Vielleicht standen die mal hier haben sie halt alles draufgekippt, damit halt. Reinkommst. So, leider haben wir doch keine solche gefunden. Wir es äh, passt alles. Er sieht auch so schön aus. Und äh, naja, äh, ich, Sebastian, die kleine Blonde, schau sie. nicht blond. Ne? Guck noch mal hin. Guck noch mal genau in den Spiegel. Und gut nett. <lacht> Oder blond? Die schreckhafte Josie eher. So dreckig blond. Ja. Wir verabschieden uns jetzt mal. Ähm, schaut mal bei Party vorbei, aus seinem Kanal. Recht amüsant, ganz witzig. Nicht so witzig wie meine, aber macht schon was. Dann, <lacht> bye bye. Wir, ich mach noch nochmal ein Update. Es ist ein Schacht, es passt. Es ist tatsächlich eine Zeche, die Zeche die ist halt eben ganz weit weg, außerhalb des Gebäudes gelegen. Und jetzt verabschiede ich mich nochmal mit Nachtrag. Bye bye.